einfach halt alles für mich, wisst ihr, alles. Und da will ich einfach ja, für alle nur das Beste, wisst ihr. schön, dass ihr am zum Video. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich schnappe jetzt meine verdammte gefälschte Hugo Boss-Tasche. Haut mir auch die Kommentare voll. Der Gutschein muss raus, er ist 1000 Euro hoch jetzt, das ist unglaublich. Und dann knallen wir jetzt ab in mein Scheiß-Auto rein und werden jetzt in die Kleinstadt scheppern. So machen wir das. Möglichkeit besteht auch, so will ich jetzt auch in Zukunft machen. Abonnent zeigt mir seinen Dönerladen. Genau, so machen wir das. Und Franklin, der gute Julian, der kommt auch noch an den Start. Der ist hundertprozentig am Start bei in Wolfratshausen später. Jetzt ballern wir aber verdammt nochmal los. Oh mein Feini! Genau aus diesen Tieren wird der Döner, wird der Döner produziert. Glaub mir, so ein Ding ist das. Oh, und da sind ein paar Ferdis. Oh, komm mal. Ja, mein Fein. Ich muss neues Gras holen. Die wollen frisches Gras. wir am Start. Wir sind jetzt in Nienburg. Genau an der Ecke. Guck mal, da oben ist er. Steak -Dinner. Da gucken wir aber von drinnen noch mal genau. Ne? Wie, was, was ist denn? Ich habe gesehen euer Steakfleisch. Ne? Es ist 100% Steakqualität. Steak also ohne, ohne Zusatzstoffe, zu Bindemittel irgendwie drin? Nee, oder gar da? nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, wir gucken mal erstmal rein. Ich stelle gleich mal noch weitere Fragen. Ne? Was macht ihr da drauf? Kräuterbutter. Ah, Kräuterbutter. Mhm. Sage ich euch, wenn dieses Brot also generell mit Butter drauf, das Gamechanger. Einfach ein bisschen Butter drauf, das Ding schmeckt. 5000-mal heftiger. Ihr macht äh, Gemüse auch mit rein, es hier das Gemüse. ne? Was ist denn das da? Ach, das sah eben aus wie, wie Ravioli, aber das sind Kartoffeln einfach. Das sind Kartoffeln, mhm. Zucchinis, die werden halt Zucchini, Möhren und Paprika. Ah, okay. Aber halt Paprika mixen, ne? grün, rot, ja. gelb. Und nochmal zur Dönerproduktion, ne? was für ein Fleisch ist das, was ihr da habt? Das ist aus Rindernacken. Das ist Rindernacken wird das 100%. hergestellt. Okay, dann lasst uns mal einen Döner machen, würde ich sagen. Ne? Äh, nochmal für euch kurz, ne? Ihr merkt ja, ich bin ja immer sehr akribisch hinterher und frage, wo ist das Fleisch, Eigenproduktion, sonst was, ne? Und für mich, für einen guten Döner, wo ich hinterstehe und hinter meinem Ranking, die Top 10, da stehe ich mit meinem Namen hinter. Was preise ich euch da an? Ich möchte euch da nicht irgendeine Scheiße anbieten und deshalb bin ich so hinterher. Ich will die Leute nicht ärgern und fragt nach, wo ist das Fleisch her, was ist das für Fleisch? Damit ich euch was Gutes empfehlen kann. 11,80 Euro Oh, er hat so viele Soßen. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Man. Ich denke an Mehmet auf dir jetzt, Da ist die Aubergine geil. Ich nehme Aubergine. Und ich glaube, ein bisschen scharf. für deine Empfehlung, auch Clemens. Der sieht heftig aus, ne? Ja. Der ist extra in der Mittagspause jetzt hergekommen, der Clemens. Wir haben richtig schön das Grillgemüse Selbstgemachter der Käse noch mit drauf, scharfe Soße ist, Clemens sagt, so ein bisschen Salsa-Style. Mal gucken, Clemens, was du mir hier anpreist, so. Ich habe direkt das Brot unter die Lupe genommen, erstmal, ne? Ja. Das erinnert ein bisschen an die Konsistenz von außen, crunchy wie Zwieback. Ja. Wie Zwieback ja. und von innen weich, ja. Also sagen wir mal so, es ist vom Salzgehalt relativ hoch, aber vom Geschmack jetzt noch nicht so, dass sie irgendwie komplett rauskleiden. Harmoniert sehr gut alles, finde ich. Fruchtige Note. Wir haben noch mit Clemens eben gesprochen, er hat eine Sache angesprochen, die wirklich immer präsent ist. Er sagt, es ist schwer, ne? die sind so korrekt, ja. das muss man ja auch irgendwie mit einfließen lassen. Und da sage ich, wir sind alle nur Menschen, okay, aber eigentlich muss es rauslassen. Also ich würde sagen, das ist eine ganz klare 8,3. Mhm. Also nicht sehr, sehr krass, aber mhm. auch nicht wirklich ähm, schlechter als andere Döner. Äh. Ähm, vor allem das Grillgemüse macht nochmal so die, das Brot macht den Unterschied. Ich bin nahe bei dir bei der Bewertung. Ja. 8 von 10 ja, ne, das ist Top-Döner mit dieser Grillnote, diesen Soßen. Brot mal was anderes, dieser, äh, wie ich gesagt habe, Zwieback-Style von außen, ganz kross. Ja. Finde ich eine feine Sache. Danke, Clemens, nochmal. Ja? Ja, Holle. Ich sag, ich, sag, ich sag dir mal eben, deine Wertung, ich habe dir 8 von 10 gegeben, ne? Geiles, geiles Grillaroma drin gewesen. Wenn du, wenn du mal Zeit hast, mitbringst, können mhm. wir gerne auch in die Produktion hinfahren. Dann können wir uns mal anschauen, wie wir genau das Fresh eins ja. zu 1, 1 herstellen. Okay, das schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich kann jetzt nicht versprechen, aber wenn jetzt extrem viele Leute sehen wollen, dann wäre ich vielleicht am Start. Genau. Okay, das, danke, Isa, nochmal. Dafür Schön, dass am Start zum neuen Video, aus Hotelzimmer, ich bin gerade am trainieren, damit ich gleich schön fressen kann, ich bin ja auf der Fresstour durch Süddeutschland, ich habe mir eure Kommentare natürlich zu Herzen genommen, das Kleinstadtdöner, dass wir da die Goldstücke, die kleinen Diamanten haben und deshalb fahre ich jetzt auch in die Kleinstadt. heute mit dem ersten in klein, äh, in, äh, keine Ahnung mehr, wie es heißt, Sage ich euch gleich nochmal, schreibt mir also in die Kommentare auch eure Kleinstadtdöner, weil alles in die Kommentare, dann fahren wir dahin. Gutschein ist auch am Start und let's go. Ähm, Wolf Ratshausen, ist das genau? Muss ich muss hier mich noch irgendwo leicht daneben gucken, ob eine öffentliche Toilette hier irgendwo ist. <lacht> ja. Ähm, oder auch vielleicht ein Busch, für den, die es nicht ganz verstanden haben. Da ist er. Da ist er, ja. Meine eiche kribbelt wenn ich dich sehe, ganz ehrlich. Echt oder? <lacht> <lacht> ja, park mal erstmal die, dann, dann sehen wir weiter. Sorry, ehrlich, mit Bahnhofsdöner habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Für bei uns Bahnhofsdöner wurde zeitweise auch mal Sperr in der Soße bei uns gefunden. Wirklich. Und das nehme ich mir jetzt mal an, ist nicht. Diese Art von Bahnhoftür sondern ein richtig guter, sonst habt ihr mir echt Mock empfohlen, das wollen wir nicht. Jetzt werden wir mal den Franklin gebührend empfangen. Das, immer, das liegt schon ziemlich nah, leider ist ein bisschen ja, ja. uns da hinten sind die Alpen ungefähr. Ja, ja. Hier damals immer Casino, da hinten ein bisschen gezockt und sowas. Wie ja, ja. ist das? Ja, ja, ja. <lacht> Einen habe ich noch für dich. Guck mal da vorne, wo die Brücke ist. Ne? Dahinter den großen Baum quasi, die da ganz hoch in die Ecke ragt und daneben sind doch diese, diese Fähnchen so. Ne? Ja. Da habe ich deine Mutter Du Sauber, du Alter. Ja. Ich bin nicht groß geworden in der Gegend, aber ich war noch nie bei dem Laden. Aber der ist wirklich legendär, kann man echt sagen. Äh, okay, dann gehen wir mal, mal Döner fetzen jetzt. Wir haben ja jetzt Bahnhofsdöner am Start, ne? sozusagen, kann ja, man sagen. Ja, ist, ist nicht Bahnhof -Döner. Eig Eigentlich einmal schlecht, aber der scheint heftig äh, zu sein. Der, hat, der hält sich auch schon seit Jahren, also den gibt es hier schon, den gibt's schon ewig. Guckt euch das an, das sind riesen Dinger. Da hängt eine halbe Kuh dran. Wahnsinn. Ja, ja. 4,7 Sterne auf Google. Hat er, ne? Ja, Schau mal da. Aufhören mit. Schau dir das mal an. Oh, Bayer. In Bayern bist du erst integriert, wenn du eine Lederhose trägst. Wenn es am Hoden zwickt, dann ist es auf jeden Fall keine gute. Mhm. Fleischbrot, guck mal Jürgen. Man sieht gleich natürlich selbstgemachtes Brot. So weich wie meine Eierchen. Das muss ich echt sagen, Alter. das ist wirklich. schön. Ist das Pute hier, ich muss zwar eben einmal fragen. Es ist tatsächlich Pute. Das Tzatziki erinnert ein bisschen an so eine Salatsoße. Also nicht so klassisch Tzatziki, sondern hat Salatsoßencharakter. Ist zwar was anderes, feiere ich übertrieben, Putenfleisch halt, wie wir eben gehört haben schon. Muss ich sagen, bin ich echt erstmal direkt gefleischt Ich bin mal auf deine Meinung gespannt. Dass du zu meinen Salatsoßen ähm, Diagnose sagst und Kommi mit dem Fleisch. Muss man ganz ehrlich sagen, also er könnte optisch, optisch besser sein. Nein, er sah besser aus als keiner ich schwör. It was at this moment that he knew he fucked up. Einfach eine Lüge. Go. So. Das kann man fast als Fitnessdöner bezeichnen. Mhm. Der ist ja low fat. Joghurt, äh, tzatziki Soße. Das Fleisch wirkt jetzt auch nicht so fettig. Nein. So wie er ist. Mit der Einfachheit der Zutaten, ist er sehr einfach gehalten, mhm. ist er sehr, sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ich will auch. Ist es ist halt jetzt so geschmacklich so gerade, sage ich Gerade. Es, es ist keine Explosion, die noch kommt. Ich bin sowieso eher Kalb-Fan, gut Salzgehalt und da sticht auch gut raus im Wilder. Würdest du mir da zustimmen? Nee. Ehrlich, nicht? nee? Nee. Lava <lacht> doch nicht. Du laberst einfach immer nur Scheiße. Nein, nein, nein! Ja. Dann beißt du mal ins Fleisch rein. Das ist keine Ahnung. Hast du dir gestern wieder selbst erges***t? Ich hab versucht, ich hab versucht, aber... Digga, wer hat das noch nicht versucht, Hast hast das auch schon mal versucht. Wie gestern. Ich hab gestern angerufen einmal, ne? Mhm. Das war ein ganz lustiger Zeitpunkt. Hast du ja ein Rund <lacht> gerade. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> äh? <lacht> ja. Ah, deshalb, ey. Ich denk mal, was für äh, ein B**** drückt mich weg. Das also du einmal Wheel Talk? Ja. 1 bis 10 Punkte? Hm, 7,8. Ich würde ja. dir sogar eine 8,3 geben. Ne, ja, 8,5 ja, sogar. 8,5. Das Boot macht sehr viel raus, mhm. das Boot ist perfekt. Ich, ich korrigiere... Auf 8,3. Danke für den für den Gastauftritt. Ähm, schon mal vorab. Und abonniert mir den lieben Franklin am Ende des abonniert Videos. Abonniert ihn mal lieber. Aber wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere ihn. Schlag zu, lass ein Abo da, sonst schlägt er zu. Und dann gibt es 10% bei Pamukale auf meinen Nacken. Oh yes. Ja man, genau. Am Ende des Videos, Franklin, ähm, abonnieren und jetzt geht's weiter zum nächsten Döner. Das ist eine verdammte Herzenangelegenheit für die Dönergemeinschaft, den besten Döner Deutschlands zu finden. Ihr merkt, mir kommen auch so ein bisschen die Tränen. Und da will ich einfach ja, für alle nur das Beste. Das ist einfach alles für mich, wisst ihr? Alles. Wir sind in Hameln. Weiß nicht, so der Rattenfänger von Hameln? Ist das nicht eine Märchengeschichte? Ich habe noch nie, ich schwöre es euch noch nie so lange für einen Parkplatz gebraucht. So, Alibaba-Döner. Den wollen wir nicht, wir wollen Bott rum. Ach ja, ich muss mein Navigationssystem rausholen. Abbiegen auf Sehr schön. Guckt euch diese schöne Stadt an, das ist nicht normal. Zwitschern hier. Naja, wir sind zum Dönerfressen hier. So. Guck hm? mal, hier soll er jetzt sein in der kleinen Gasse. Oh, ich dachte halt zu. Boah! Ich bin so lange hierher gefahren, das wäre so ärgerlich gewesen. Bottrum döner ab oh. Ich wusste es, Mann, ich wusste es. Die haben mir äh, selbstgemachten Spieß da hinten. Hack zwar, aber das ist für mich gar kein Problem. Selbstgemacht, da ist er ja. Richtig oldschool, das sieht aus fast wie, als wäre das für ein Grieche gewesen. Na, grüß dich, mein Lieber. Na, wie heißt du? Ich heiße Ivo. Ivo? Ja. Und du? Hey, Ey, ey. ja. Du hast eben schon gesagt, Spieß macht ihr selber, ne? Genau. Brot kauft ihr aber ein, ne? Brot kaufen wir ein, Okay, ja. aber hier der, äh, bei Bäcker in der Umgebung, ja, ja. ne? Was war das Kalb, ne? Genau, Kalbfleisch. Ist das Halal? Ja, ist Fleisch. Ist Halal, genau. sehr gut. So Leute, jetzt wird's ernst. Wer mich kennt, weiß ich liebe Hackspieß. Ich liebe Hackspieß einfach übertrieben. Wenn es selbst gemacht ist, hat es einfach so viel Potenzial. Fleisch tasten. Schön würzig, schön fleischig. Dünnes Brot, knusprig. Ich Ich genieße, Leute, ich genieße. Ich glaube, mir, bis das mal zu schätzen, wenn jemand sich die Arbeit macht und das selber macht, den Aufwand, die Zutaten dafür ranholen, alles, diese Liebe da reinzustecken, das selber zu machen, bis das zu schätzen, zahlt einen Euro mehr, glaub mir, es wäre der jetzt nicht mal teurer. 5 Euro kostet der. Wie lange habe ich nicht mehr einen schönen Hackfleischdünner gegessen? Einfacher Naturjoghurt, man kann das ja, wenn man jetzt einen Grillteller essen geht beim Türken. Und das hast du hier drin auch, schöner Gegenspieler, Es muss Tag-Team zusammen, das muss harmonieren. Schön kross das Fleisch, hm. es erstmal spontan zusammengefasst, der Dünner. Schön mit dem Sumac, schöne Säure, der Naturjoghurt dazu, wie ich finde, perfekt. Ihr habt ein super Fleisch, ein super Fleischgeschmack. Ihr habt ein Brot, außen knusprig, mhm. und so leicht Matschig, bis ja so... Mm, mm. So, wir sind bei der Bewertung von Bottrum-Döner angelangt. Und Bottrum ist für mich eine 8,2, um es auf den Punkt zu bringen. Aber es geht halt auch noch besser. Versteht versteht mich nicht falsch, aber ich möchte nicht hören, 8 Punkte, oh, das ist ja so wenig. Du hast gesagt, top, 8 ist top. So, ne? So viel dazu. Leute, lasst mir gerne ein Abo da, einen Kommentar, einen Daumen oben. Die Mission muss weitergehen. Ich freue mich auf alles. Und genau, auch die Glocke an. Abonniert mich. So viele haben mich nicht abonniert, die diesen Kanal gucken. Ich würde einfach freuen, wenn ihr einfach ein Abo reinhaut. Für den Support kostet nichts. Nehmen wir uns beim nächsten Video.